Würdest du nicht auch nicht gerne wissen, weil, was als nächstes passiert? Du meinst du in der Zukunft? Es gibt eine Möglichkeit, das alles zu stoppen, wenn ich den Anfang stoppe. Die Frage ist nur, wann ist der Anfang? Du willst doch endlich Antworten haben. Vielleicht ist deine Rolle in all dem viel größer, als du denkst. Wer ja, bist du wirklich? Wollen wir anfangen?